gerade an einem neuen Hintergrund. Generell bin ich gerade dabei, den ganzen Kanal ein bisschen zu aktualisieren. Vielleicht habt ihr ja schon den neuen kanal bannern gesehen. Außerdem habe ich noch ein neues Intro gemacht. Und ich mache auch noch eine neue Endcard. Dafür brauche ich aber erstmal einen Endcard-Moderator. Den kaste ich mir jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Socke sucht den Endcard-Moderator. Und zwar soll die Endcard aber jetzt nicht mehr von mir, sondern von jemand anderem moderiert werden. Und wer das ist, das werde ich heute in einem Casting herausfinden. Jeder Teilnehmer hat dann 20 Sekunden Zeit, weil so lange geht bei YouTube eine Endcard, um seine Fähigkeiten zu präsentieren. Und der Beste wird der neue Endcard-Moderator. Ich nehme mal hier meinen Juryplatz ein, weil ich sitze hier in der Jury. Hier hm, ist mein Schlündchen. Ich bitte gleich mal den ersten herein. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Experte. Hallo. Sie kennen mich vielleicht schon aus dem Video Socke und der Pinguin. Und da ich Experte auf absolut jedem Gebiet bin, denke ich, bin ich perfekt für diesen Fang's Job. Fangen Sie ruhig einfach mal an. Was für ein äußerst interessantes Video. Sicherlich haben Sie viele hilfreiche Informationen daraus entnehmen können. Nun, falls Sie noch einen weiteren Videoclip dieser Art ansehen wollen, können Sie auf diese Einblendung einfach mit dem Mauszeiger klicken. Wie man im Umgangston so sagt. Ihre Zeit ist... Wer jetzt dann da ähm, unten können Sie den Kanal abonnieren. Das bedeutet, dass er in ihrer sogenannten Abo-Box auf YouTube angezeigt wird. Und somit sehen Sie dann dort auch jedes neue Video von der Sorge. <lacht> Ihre Zeit ist jetzt vorbei und außerdem, sie sind ein bisschen zu ausschweifend. Ähm, dass früher ging das ja mit solchen. Links, die allerdings in der YouTube-App nicht funktionierten, weshalb sie durch diese Einblendungen ersetzt wurden. Da konnte man einen Bildbereich markieren und dann darauf klicken, woraufhin man dann zur entsprechenden Seite gelangte. Heute ist das alles ja nicht mehr möglich. Also ich... ähm... Sie sind jetzt wirklich schon deutlich über ihrer Zeit und... Heute haben wir stattdessen eben diese Einblendungen hier. Wie gesagt... Die funktionieren im Grunde auch wie Links. Ihr Browser ruft dann die entsprechende URL auf oder eben in der YouTube-App werden sie auf die entsprechende Seite weitergeleitet. Stopp! Ihre Zeit ist vorbei! Wie? Ich bin doch noch gar nicht fertig. Das doch! Die 20 Sekunden sind schon lange vorbei. Sie sind viel zu ausschweifend. Niemand will diesen Schmarrn hören. So schnell sind 20 Sekunden schon vorbei. Das kann aber nicht sein. Sie sind leider raus. Oh. Oh, äh, kommen wir lieber mal zum nächsten Teilnehmer. Hallo, hallo, hallo, hallo. Äh, ähm, äh, hallo. Äh, äh, äh ich, ich habe gehört, hier kann man berühmt werden. Naja, berühmt ist jetzt eigentlich nicht wirklich der richtige Ausdruck dafür. Äh. Hier von, von, wie heißt du noch mal? Die Socke heiße ich. Genau, genau, genau. Fan. Darf, ich, darf ich's bitte mal probieren? Ich bin von, also ich bin Fan und, und, und, äh, ja. Probier, probieren es mal. G wird schon schief gehen. So, äh, was muss ich jetzt hier machen? Hm, hm, ist hm, das hm. Touch? Nein, das ist kein Touch. Kein Touch? Das ist ja altmodisch. Äh, hm. Was steht da so eben Was ist denn das für ein Zeug? So viel zu Fan. Oh, Und das da, was ist das? Das ist so ein Kreis mit so einem komischen Tier drauf. Ach, warte, das bist du. Könntest du jetzt bitte mal mit der Endkartenmoderation anfangen? Ach, ich, ich kann das ganz bestimmt. Also, das ist die Socke oder heißt es so? Und, und, und, und, und, und, und, äh, Raus! Na gut! Hm, hm. Ho, ho, ho! Wart ihr alle schön bra Der Weihnachtsmann! Ja, das bin ich in der Tat. Was führt sie denn hierher? Naja, ich. Hab halt nur an Weihnachten einmal total stressigen Dienst und dann habe ich den Rest des Jahres ziemlich frei. Von daher, ich hätte Zeit. Naja, gut, wenn Sie Lust haben, warum nicht? Ho, ho, ho. Ja, dann fange ich mal an. Fangen Sie einfach mal an. Dann fange ich mal an. Ja, genau, fangen Sie mal an. Dann fange ich mal an. Jetzt fangen Sie doch endlich an. Ja, gut. Ho, ho, ho. Liebe Kinder, wie hat euch denn das Video gefallen? wenn ihr schön brav sein wollt dann drückt doch hier auf diesen knopf da könnt ihr die socke abonnieren und ich bringe euch dann bestimmt an weihnachten ein geschenk und da oben da ist noch ein knopf auf den könnt ihr auch drücken da ist ein lustiges bild drauf wenn ihr da drauf drückt kommt ihr zu einem weiteren Video vom tollen Kanal von der Socke. Also seid schön brav und drückt auf diese Knöpfe. Bis nächstes Weihnachten. Ähm, ähm Sie haben jetzt ein bisschen überzogen. Aber ich würde sowieso sagen, so ganz das Wahre war es ja eigentlich nicht. War nicht das Wahre? Wie meinen Sie das? Naja, unser Publikum sind ja keine kleinen Kinder, verstehen Sie? Oh, schade. Jingle Ach ja, der Wo ist für ein Trottel eigentlich, kommt doch das Christkind. Uh, uh, uh, uh. <lacht> Hallo. Uh! ich ja nicht erwünscht. Oh Gott, bitte geh weg. Na gut, dann geh ich halt. Moment. Der arme Ball. Was habe ich ihm angetan? Egal, nächster! Hallo, ich bin... Moment mal... Ich bin ja du! Sei doch einfach du selbst! Ja bin ich doch! Oder? Hm... Hä, hey, wie kann das denn sein? Ich schlag vor, ich gehe einfach mal... Ja, ja... Klingt vernünftig! Tschüss! Tschüss! Das ist langsam echt ermüdend. Nächster. Hallo, mein Name ist... Egal, fang einfach an. Na gut. Also das war ja mal ein super tolles Video. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt einfach hier drauf. Da kommt ihr zum letzten Video. Und hier unten, da könnt ihr die Socke abonnieren. Um nichts mehr zu verpassen. Ist auch komplett kostenlos. Ja. Perfekt, du bist es! Du hast den Job! Ja. Dann kannst du ja auch gleich anfangen mit der Endcard von diesem Video. So, meine erste Endcard: 3, 2, 1. Dieses Video ist nun schon zu Ende. Wenn ihr aber mehr sehen wollt, dann könnt ihr hier drüben drücken, da kommt ihr direkt zum nächsten. Außerdem könnt ihr da unten die Socke gerne abonnieren. Dann seht ihr noch viele weitere von diesen schönen Videos in eurer Abo-Box. Ich freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dann!